Hey, jetzt geht's um Haare. Ich habe nämlich meine Haare jetzt seit ca. drei Monaten nur noch mit Wasser gewaschen. Warum? Ich weiß es nicht genau. Ich habe irgendwie gehört, es ist vielleicht nicht so cool, und das chemische Shampoo-Zeugs in die Haare zu machen und ähm, tut denen auf Dauer nicht so gut. Und... Als ich ein ganz kleines Kind war, war ich ziemlich selten baden und duschen. Ich hatte nie so richtig Bock drauf und irgendwann kam ich in die Pubertät und meine Haut hat angefangen fettiger zu werden und auch meine Haare und ich hatte ganz schnell das Bedürfnis, mich ständig zu waschen und habe jetzt seit ähm, bestimmt fast zehn Jahren fast täglich geduscht und mir auch fast täglich die Haare gewaschen, weil ich dauernd das Bedürfnis hatte, weil ich das Gefühl hatte, meine Haare sind so fettig und ähm, ja, meine Haare haben es überlebt, aber so cool war es vielleicht nicht. Jedenfalls habe ich jetzt das Experiment angefangen, nur noch Wasser zu benutzen. Und in der ersten Woche des nur noch Wasserwaschens waren meine Haare auch wieder ziemlich fettig. Aber nach recht kurzer Zeit ähm, haben sie anscheinend gelernt, damit klarzukommen, nicht mehr mit Shampoo in Berührung zu kommen. Und ähm, seitdem fühlen sich meine Haare extrem viel gesünder an. Es ist so natürlich ein, ein leichter Fettfilm drauf. Vielleicht kann man ein bisschen was sehen, keine Ahnung. Ähm, aber nicht, nicht äh, eklig fettig oder so. Und ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man Wachs oder sowas in den Haaren hätte. Also man kann sie ein bisschen cooler formen, als wenn man sie dauernd waschen würde. Ähm, was mir gefällt und ja ich werde das einfach weiter ausprobieren, bis es mir nicht mehr zusagt ich war hier, äh, hier neulich, auch wenn es nicht so aussieht, mal beim Friseur und meine Friseurin meinte, dass ich ein bisschen mehr Schuppen gekriegt habe das ist das einzige äh, Negative, was mir bisher aufgefallen ist ansonsten ähm, fühlt es sich sich die Haare sehr viel gesünder an und stabiler und ähm, werde das bestimmt noch eine Weile weiter ausprobieren Jo, viel Spaß